Kommt einer mit dem Hund gerade, Hund will was essen, wir stehen hier, snacken die Resten noch weg. Mit Kerze, mit Tisch im Park, aber auf die andere No-Homo-Basis, ne? Ja. <lacht> und Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir werden heute den Lieferservice vom guten Steffen Hensler testen und ich werde euch drei Fragen beantworten, wie lang Braucht das Essen, um hier zu sein. Wie ist die Quali vom Essen, wenn sie hier ankommt und bringt der gute Steffen mit seiner so hochgelobten Kochkunst ein Lieferservice auf ein neues Level? Das werde ich euch beantworten. Hier, wo ich jetzt stehe, werde ich gleich eine Kulisse aufbauen, die definitiv dem Penster würdig ist. Ihr werdet euch wundern. Und jetzt rufen wir erstmal an. Nobistorstraße. Nobis Tor, nicht Straße. Nobistorstraße? Nein. Nicht Nobis -Tor. Straße. Fertig. bin ja fertig, ja? Nobistor. <lacht> kommt noch sowas. Ja, moin moin, guten Tag. Ähm, Nein, ich, wollte ne, ja, hallo, ich wollte zum Liefern gerne eine ne Bestellung aufgeben. Wir sind in der falschen Filiale gelandet. Hier haben wir nur einen Inhouse-Bereich. Ruf uns gerne in der großen Elbstraße an. Hier. Haben die denn das gleiche Angebot wie Sie? Das ist die gleiche Filiale, nur zum Liefern. <lacht> ja, schönen guten Tag. Äh, der Holli hier. Ich wollte gerne eine äh, Bestellung zum Liefern äh, abgeben. Ja, ich brauche mal Ihr Vor- und Nachname, bitte. Ja, das ist Alex. Ja? Nachname Meier. Wieso, was hat du denn gerne? Ähm, ich hätte gerne einmal die äh, Spicy ähm, Yagitori, heißen die, glaube ich. Den Japanese Caesar Salad mit Chicken gerne. Ja. Äh, die Spicy Kelly Cal Wings, bitte. Und das Premium Beef Tartar. Außerdem? Dann wäre es das erstmal, genau. Okay, Essen für zwei Personen soll das sein? Äh, für eine Person ist das. Super, dann müssen wir einmal uh, 65 Euro zahlen. die Bar oder für Omikadio? Um mit Karte gerne. So ungefähr dreiviertel Stunde so. Okay, bis gleich. Super, bis gleich. Tschüssi. Tschüss. Also nur kurz, damit ihr das nachvollziehen könnt. Wir haben hier 9 Minuten Fahrzeit. Was soll die Scheiße? 9 Minuten Fahrzeit. 2,8 Kilometer sind das. So, dass, dass wir das schon mal einrechnen können. Weiß zum Schluss sowieso nicht, was lief da ab. Wir bestellen jetzt einmal. Ich finde es trotzdem ein einfach interessant, das festzuhalten, wie lange es jetzt gedauert hat. Wir werden hier vorne schon mal alles anrichten, vorbereiten. dass wir gleich wirklich gehoben. Dem Henster würde ich speisen können. Oh, moin. Moin, Enzo Tommy, hallo. Hallo, grüße. Wir haben äh, das erste Mal versucht, sie zu erreichen. Ähm, und zwar nur bis Nummer 12. Wo soll ja. das genau sein? Das ist genau gegenüber vom Erdenmarkt. Gegenüber vom Erdenmarkt? Ja, genau, so ein rotes Haus. Okay, weil der Kollege war gerade da und äh, irgendwie die 12 ist da nicht zu finden. Also, wir stehen sogar draußen. Also, wir, hier ist niemand vorbeigefahren. Dann schicke ich ihn jetzt nochmal vorbei, dann äh, kommt er. Ist das Essen dann noch warm überhaupt? Der müsste jetzt noch warm sein, ja, weil der war jetzt da und, ähm, ich schau mal kurz, das ist auch hier. Ich mache ihm die Yakituri noch mal neu, sonst der Rest ist gut. Ja, aber wenn sie die noch neu machen, dann ist das andere ja kalt danach. Also der Salat ist noch, äh, super warm. <lacht> ja, ich, wie, wie Ich, ich werde Ihnen das gut. ich mache Ihnen das gut. Ich, äh, <lacht> ja. Ihnen das, äh, okay, wenn alles gut kommt, dann ist es perfekt, aber sonst wäre ärgerlich, ja. wenn alles kalt wäre. Natürlich. Okay, alles klar. Super, bis gleich. Bis gleich, tschüss. Es hat nicht ganz funktioniert. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie schwer es ist, diese Adresse zu finden. Da steht die Hausnummer 12, die steht da vorne dran. Es ist eigentlich wie überall anders. Wir stehen an, in einer Straße an einer bestimmten Hausnummer und warten. Haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Wir haben aber, das muss ich dazu sagen, das habe ich nur nicht gesehen. Vor 18 Minuten haben die schon angerufen. Ja, und wollten mich erreichen. Hat nicht geklappt. <lacht> Also, Achmed hatte recht, sie haben alles nochmal komplett neu gemacht. Also, wir haben ganz komplett neues Essen, gehen jetzt zu uns wunderbaren Tisch. Achmed, komm, wir gehen los. Danke auch nochmal für, für den Kommentar mit dem Tisch, habe ich richtig gesagt, den Kommentar. ne? Mit dem Tisch haben schon viele geschrieben, wir haben das jetzt mal umgesetzt, wirklich ein Tisch hier, ist geiler als auf dem räudigen Boden. So, und jetzt gibt's vom guten Hensi das Essen. Viertes vom fünften Restaurant von Hensler habe ich jetzt getestet. Also sagen wir mal so, wenn es gut ankommt, schön Daumen oben und so, dann teste ich das letzte auch nochmal. Vielleicht kommt der Hensi ja mit. <lacht> Also, ich muss sagen, erster Eindruck, das sieht so edel aus, Das sieht wirklich sehr edel aus. Guckt euch mal hier die Verpackung an. Oh, da packe ich mal die letzten ein, zwei Soßen noch dazu. Also, da hat sich der Hensi. Parfait. Da, da hat sich der Hensi was einfallen lassen. Grüße an, an lieben guten Hensi. Wir gucken mal, Leute, was wir jetzt machen. Jetzt geht's in Runde eins. Das ist. Oh ja. Also, wir haben jetzt hier die Wings so. Wir wissen halt nichts. Wir sind unwissend, wie die meisten bestellen. Ich habe gar keinen Plan, was man da jetzt rauf macht. Ich habe mir das jetzt auch nicht genau angeguckt. Wenn ich einmal eingreifen darf, mhm. sieht man diese Gürkchen. Das sind die Gürkchen. Genau. Die lasse ich aber mal da drin. Die kann man so dazu stellen. Genau. Ja. Und die Soße wird sein. Genau. Die Soße einfach dazu zum Reindeppen. Genau. Die muss ich da jetzt nicht rüberschütten. Wir werden direkt rein ins Essen. Bin ich gespannt. Die sehen geil aus. sind wirklich geil aus. Keine servierten vom Hensi, hat er uns nicht gegönnt. Macht nichts. Einmal kurz in. Oh, schön hier Sesam oben drauf. Gefällt mir, gefällt mir. Oh nein, scheiße. Geile Idee mit dem Sesam. Leichte Süße im Salat, schöne Säure. Durch den Sesam. Gutes Ding. Schöner, kleiner Snack. Hier haben wir noch mal, das sind das? Algen oder was, Ahmed? Hat was. Oh. Gute Dinger, Leute. Echt, gute Dinger. Hätte man jetzt Servietten gebraucht, lieber Henzi. Es ist wirklich so, der alte, gute KFC-Chicken-Charakter irgendwie. Dieser erste Moment, wisst ihr, wenn ihr reinbeißt, bam, diese Fastfood-Explosion, die in eurem Mund ausgelöst wird. Einfach dieser typische frittierte Charakter vom geilen Chicken, Mann. Der gute alte Holle bleibt immer fair. Und die Dinger sind gut. Die Soße. Perfekt mit dem Salz gearbeitet. Nicht zu salzig, nicht zu lasch. Haben die richtig gut gemacht. Vernünftige Soße. Schön mayonesig, schöne Schärfe. Für die Allgemeinheit, nicht zu scharf. Gute Schärfe. Und wirklich, dafür, dass geliefert ist, Leute, ich sag es euch, es ist wie frisch an den Tisch gebracht. Haben sie richtig gut gemacht. Bewertung seht ihr zum Schluss, wir gehen in die Runde 2. Ich habe ja schon ein Video rausgebracht, blende ich am Ende ein, wo ich gerade im Nobel-Restaurant vom Hensler war. Das also die gleichen Dinger. Also Gleiche Soße. Da hatte ich nämlich auch so einen schicken Spieße. Hier ist es nur noch mal ein bisschen mit Salat gearbeitet und so einer leichten Mayo drüber. Also es ist nicht genau das gleiche. Und Eventuell haben die mit der Soße auch ein bisschen gespielt. Das ist immer eine Frage, Mann. Was für ein Koch steht da? Was für ein Stück Fleisch ist das? bin viele Faktoren eine Rolle. Das ist deutlich zärter noch als in den Nobeldingen. Und geliefert. Immer noch warm, nicht ganz heiß, aber immer noch warm. Es ist nicht die gleiche Soße wie beim anderen. Die ist etwas süßer, nicht ganz so intensiv bissig wie beim anderen Kollegen. bin gespannt auf die Bewertung, Leute. Das ist echt ein gutes Ding. Wir gehen in Runde 3, Leute, Mann. Ich esse bewusst erstmal ohne Dressing, Leute, weil ich in der Regel kein Dressing drauf mache, weil die Dressings meistens scheiße sind. Ich mach's gleich nochmal rüber, aber erstmal ohne. Ist immer noch kross. Es ist wirklich noch kross. Mageres Hähnchenfleisch. Dann seht auch hier. Schön noch mit Peperoni drin, Chili, wie auch immer. Hier beim Salat, schöne Schärfe. Erstmal hier nochmal einmal reinsnacken hier. Schöne Schärfe, sehr ingwerig. So, jetzt gucken wir hier noch mal, den Salat, wie gesagt, hat Ahmed schon recht, den muss man mit Dressing, weil das ist sonst einfach nur normaler Römer-Salat. Das Ding ist, man muss sich halt so reinversetzen. Normalerweise, wenn man einen Lieferservice bestellt und äh, wir beantworten noch mal die Frage, ob es das neue Level ist hier, ob das auf ein neues Level bringt, der Henster, das gelieferte Essen. Das finde ich für euch halt auch so interessant, gerade für die Hamburger oder wenn er irgendwann woanders mal ein Ding aufmacht. Das haben wir normal bestellt. Ich finde das Dressing immer, Kacke. weil habe normal lieber so sonst weil metro fertig, dressing. Vor allem viel Stressing. Guck oh mal, hast das Chicken? Kann man mitmachen, kann man ohne machen. Schöne Schärfe, Mann. Geile Kombi. Schöne Idee mit den Chilis da drauf. Wem das zu scharf ist, der kann sie auch einfach liegen lassen. Sind aber noch recht milde Dinger. Was ist mild? Für mich sind sie mild medium. Haben aber leichten Wumms. Geil. geht es zur letzten Runde den Tatar, Leute. Tatar habe ich echt oft gegessen in letzter Zeit. Mal gucken, ob sich das nochmal abhebt. <lacht> Also wer sagt, wir haben hier keine harte Arbeit, Leute, der weiß auch nicht. Das sind hier 0 Grad oder so, meine Hände sind so kalt, Mann. Schönes Wachtelei, rüber, rauf da. Dann haben wir hier, was ist das, Leute, das ist irgend so ein Crunchy-Kram. Das oh, ist von der Seite hier wegnehmen. Das ist eine Mega Kombi. Ich weiß es nicht, ich könnte es mir aber denken, guck mal das hier, was ihr hier seht. Das wird Butter sein und ich dachte gerade, ich bin komplett... Bekloppt. Aber du hast ein heftiges Butterfilet da drin. Ich könnte wetten, da ist irgendwo innen noch Butter versteckt. Das ist echt gut, Leute. Es gibt ja natürlich die Vertreter, die sagen, ein Tata, das muss für mich klassisch sein. Was ist das für ein Knusperkram? Das gehört da nicht hin. Kann ich nachvollziehen. Ich mag beim einen oder anderen so sein. Ich mag aber, aber was Neues. und Ich finde das richtig geil, wirklich. Also, eigentlich muss ich zum letzten Laden vom Hensler auch noch hin und den auch noch bewerten. Würde mich freuen, wenn dieses Video gut ankommt. Wenn ins wachtel ich weiß es nicht, da kam ja auch noch so ein bisschen dunkel was rausgetroffen, noch Sojasauce reingetan haben. Das in der Kombi dieses weiche Ei vom Geschmack, es ist ja einfach so geschmeidig. Ja, Sojasauce, diesen Tatar, die Butter dazwischen, die sie einfach mal dazwischen geknallt haben. Handwerklich mag es bessere Tartars geben, aber für mich ist es, glaube ich, bisher mein bestes Tatar, was wir gegessen haben. Leute, zu den Fragen erstmal, die wir beantworten müssen. Nummer eins, wie lange hat es gedauert? Die waren tatsächlich schon nach ungefähr 25 Minuten da. Haben uns aber nicht erreicht. Und ich möchte Ihnen die Schuld absprechen. Das ist ein komisches Gebiet hier. Also ich kann mir vorstellen, dass es das nah wieder schwer findet. Wir nehmen die 25 und buchen die mit ein. Wirklich schnell geliefert. Die haben mich angerufen, ich bin nicht rangegangen. War meine Schuld. Frage Nummer zwei, wie ist das von der Quali, wenn das hier ankommt? Weil ich sage euch, ich habe geliefert von der Quali. So noch kann ich mich nicht erinnern. Diese Wings, die so knusprig waren, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht gehabt. Wirklich 1A, das gegessen, das danach immer noch warm, das auch immer noch warm. Tippy, Toppy, Crunch drin, und diesen Knusperflocken da oben drauf. Ich weiß nicht, ob das Zwiebeln einfach gewesen sind, beim Tartar, aber ganz wild. Die letzte Frage, ob sie das Liefern auf ein neues Level bringt, sage ich euch nach der Bewertung. Jetzt kommt nämlich die Bewertung. Die Chicken Wings kommen von mir, eine 9,5. Die waren basic, aber vom Ding her, für geliefert, die waren auch so weich, wisst ihr. Die waren zart, die waren weich, du hast einfach gemerkt, frisch, da wurde auch mit frischem Fett gearbeitet, frisch frittiert. Geiles Aroma, knusprig, on point, irgendein gewisses anders. Noch mal oben drauf hätte mir ge gefehlt, um dann noch mal mehr zu geben, wisst ihr? Da hätte mir noch irgendwas gefehlt, was ich nicht kenne. Dann hätte es sogar noch mehr gegeben. Die Dinger sind basic, aber das haben sie perfekt umgesetzt. Zu den Hähnchenspießen. Das sind 9,2 Leute, das sind 9,2. Die sind stark, perfekt gewürzt. Nicht überladen, nicht zu wenig. Du kannst so schnell ein Gericht überladen, überwürzen oder auch zu wenig. Letztes war das schön gesagt, der Koch vom anderen Restaurant. Wir wollen an die Grenzen gehen, dass die Leute sich erinnern. Und du Du sich daran, aber nicht übertrieben. Beim Henssler und Hänsler war es teilweise etwas übertrieben. 9,2 Punkte. Zum Salat. Es war das dritte, was ich gegessen habe. Man muss alle fünf gerade sein lassen. Da nimmt natürlich dann die Frische ab. Und das hast du gemerkt, dass natürlich das hier ein Moment länger stand als das. Und das muss man, muss man ehrlich sagen. Aber ich denke, die haben es auch klasse umgesetzt und das kriegt... Trotzdem auch für ein Lieferding. auch noch mit dem Chili, Mann. Es kriegt auch eine 9 von mir. Man muss das mitbewerten. Ich habe erst das gegessen, dann das. Natürlich ist das nicht mehr ganz so warm. Und dieses verdammte Tatar kriegt von mir eine 9,6. Eine 9,6, das ist wild. Und damit letzte Frage. Hat der Henster für mich Lieferservice auf ein neues Level gebracht? Ja, ich habe noch nie so gut bei einem Lieferservice gegessen. Das ist krank. Lieber Henzi, ich hoffe, die Wogen sind geglättet von dem einen Video. Ich danke dir für das geile Essen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Und dann hoffe ich, sehen wir sehen uns beim nächsten Video. Und hoffe beim letzten und nimm den noch mal in kleinste Teile auseinander. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, denkt an meinen Daumen oben.